Das Wort hat der Kollege Thorsten Felstehausen, Aktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, ob es Ihnen gerade aufgefallen ist, was hier, für, was hier gerade von Herrn Schenk von sich gegeben worden ist. Ich glaube, für alle meine, und ich sage es jetzt auch so, Genossen und Genossen, die hier sitzen, sprechen zu können, dass wir uns sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt haben, was nach dem Zweiten Weltkrieg und bis zum November 1989 passiert ist und welche Verantwortung dafür die SED getragen hat. Aber Herr Schenk, wenn Sie hier das SED-Grenzregime mit Todesstreifen, mit Stalinrasen, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch ein Begriff ist, mit Selbstschussanlagen gleichsetzen mit einem Naturschutzgebiet. Wenn Sie hier sagen, das sei vergleichbar, dann reiht sich das nahtlos in die Aussage, in die geschichtsvergessene oder in die evangelistische Aussage von Höcke zum Holocaust-Mahnmal als Mahnmal der Schande ein. Meine Damen und Herren, Sie instrumentalisieren hier Geschichte, für Ihre ideologischen Aussagen, und Sie sollten an der Stelle wirklich ganz ganz vorsichtig sein, weil Sie sind ein guter Beweis dafür mit den Aussagen der AfD zu unserer Geschichte, wie man Geschichte verdrehen und umdeuten kann. Und das sollte nicht noch einmal passieren. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Felste. – hat der Kollege Schenk noch einmal das Wort, wenn er es möchte. – Ja, dann komm mal bei. Ich musste noch einmal mit allem Material hier vorkommen. Ja? So. Herr Präsident, noch einmal. Verehrte Damen und Herren, also, es geht hier um Erinnerungskultur. Und ich weiß erst einmal, Ihren Vorwurf, Ihren Vorwurf hier weise ich mal vollkommen zurück. Das hat überhaupt nichts. Das gucken Sie einmal genau nach. Hier geht es ausschließlich darum, Sie sind rechtsidentisch mit der SED. Sie haben einfach nur den Namen gewechselt. Das ist juristisch einwandfrei. Ja, das haben Sie ja selbst gemacht. haben Sie doch selbst erklärt. Das heißt, Sie tragen auch für die Dinge, die die SED angestellt hat, die Mitverantwortung. Das ist selbstverständlich. Sie haben überhaupt nichts gelernt. Sie streiten es ja ab, ab. Und ich sage Ihnen, lesen Sie einfach einmal dieses Buch. Dann wissen Sie, was diesem Mann an Unrecht geschehen ist. Der wollte einfach nur ein besseres Leben, der wollte über die Grenze, und da hat er zwei Jahre lang im Zuchthaus gesessen. Da ist er sozusagen transaliert worden. Und das alles ist hier dokumentiert. Er hat sogar die Originaldokumente hier eingescannt. Die sind hier mit in dem Buch drin. Das hat er bis zu seinem Lebensende praktisch in sich getragen, mit sich rumgetragen. Und da haben Sie überhaupt kein Verständnis für. Verstehen Sie? Da sind, sind Sie viel zu unsensibel für. Und was hier, was hier Frau Ministerin Hinz macht, das ist immer wieder dieselbe Methode. Das ist die Methode, das ist die Methode Junkers. Wissen Sie, wir stellen etwas in den Raum und dann wird im Grunde genommen, wird im Grunde genommen äh, da irgendeine eine blumige Geschichte drum gemacht. In Wirklichkeit ist es quasi, die, die Leute hinter die Fichte zu führen. Hier werden die Leute hinter die Fichte geführt. Die Eigentümer werden praktisch für diese, für diese grüne Ideologie, nämlich diese man kann sagen, Schuld und Ideologie des Menschen als derjenige, der die Umwelt kaputt machen will, in Haftung genommen. Und der wird der Waldbesitzer, der, wird der Land, das, wird, das wird schon besser. Also, Sie haben eine Aufgabe dieses, diese, Solche Geschichten gibt es Tausende, Zehntausende. Beschäftigen Sie sich einmal damit, und dann können wir später noch einmal darüber reden. Aber erst einmal muss man in sich gehen und auch da sozusagen seine eigene Verfehlung mal. Äh, das, das Grüne Band ist eben ein grünes. Herr Berlino, das grüne Band das gibt es ja gar nicht in Hessen. Das grüne, ja, weil, weil dieses grüne Band soll eigentlich eine Erinnerungskultur an, das, an den eisernen Vorhang sein. Nicht ein einziger Quadratmeter ist in Hessen sozusagen ein eiserner Vorhang gewesen. Worauf wollen Sie denn da ein grünes Band machen? Also dieses grüne Band ist einfach nur Schwindel. Das ist Schwindel und hinter, hinter die Fichte führen. Sie führen die Leute hinter die Fichte. Ach, Sie, sind doch, Sie sind da grüner wie die Grünen mittlerweile. Ja. Ja, das ist alles, das ist aber das ist alles, das ist alles Machtkalkül. Das ist alles Machtkalkül Herr Berlino. Das, da brauchen sich nichts auf die da brauchen sich überhaupt nicht auf die Schulter zu klopfen. Sie sind sozusagen wie das Fähnchen im Winde. Dort wo die Macht winkt, da, da sind sie dabei und deswegen haben sie auch letztes Jahr und deswegen haben sie auch letztes Jahr einfach um das mal klarzustellen, deswegen haben sie doch letztes Jahr diesen diesen Pakt diesen Pakt für, diesen Pakt abgeschlossen für, die, für die Landwirtschaft abgeschlossen, wo sie im Grunde genommen die Flächen den Bauern abkaufen wollen. Und hier ist ja genau das Gleiche. Mit Steuergeld werden sozusagen Flächen stillgelegt. Die sind aber nicht dafür da, einfach stillgelegt zu werden. Wir möchten als Gesellschaft davon schon Nutzen haben. Wir wollen das Holz daran ernten. Wir wollen aber auch von den Flächen sozusagen unsere Nahrungsmittel ernten und nicht irgendwie und nicht irgendwie sozusagen das Ganze da äh, im, im Nirvana verschwinden lassen und da irgendwo ein gutes Gewissen pflegen und holen uns nachher dann aus Brasilien und sonst wo, wo die Regenwälder abgeholt werden, da holen wir uns dann die Nahrungsmittel. Das ist da alles Schwindel. Und da machen Sie ganz kräftig mit. Also und hier, hier noch mal, einfach mal zurück. Hier sind über 40. Hier sind, ja, ich habe fünf Minuten. Hier gucken Sie mal einfach drauf, Herr Berlino. Herr Berlino, ich mache jetzt Nummer. hier sind drei dicke, drei dicke, drei dicke äh, ich mal, Kopien, drei dicke Ordner. Und das, blättern Sie einmal durch. Jede einzelne, jede, einzelne Name, jede einzelne Kennzeichnung hier drauf ist ein Grundstück. Das sind Tausende von Grundstückseigentümern, die Sie hier einschränken, Tausende. Und dass Sie sich jetzt dagegen wehren, da haben Sie jedes Recht. Also wenn ich einen Wald hätte und Frau Hinz käme um die Ecke und sagt, ich darf da noch nicht einmal mehr das Holz für das Brennholz mehr ernten, ja, dann würde ich ja auch aufs Dach steigen. Das kann ich Ihnen mal sagen. Und, und ja, also wie gesagt, für Sie Hausaufgaben, Linz. Und für Sie sozusagen die Hausaufgabe, erst einmal mit den Leuten reden und nicht einfach so hintenrum die, die Methode, Methode Juncker machen, immer wieder dieselbe Methode und die Leute hinter die Fichte führen. Also, das ist eine unsägliche, eine unsägliche Politikart, wie Sie hier machen. Klären Sie die Leute auf, bevor Sie sie sozusagen äh, am besten so vor die Schlachtbank führen. Ja, die kriegen ihre Kunststücke ja, ja noch. Ja, da, da werden wir da auch noch einmal drüber reden. Aber jetzt ist das ganz gut, dass wir das mal hier öffentlich So, vielen Dank. Zum Ende der Debatte bitte, Kollege Frömmrich. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir sollten irgendwann einmal darüber reden, ob man in solchen Debatten dann auch wirklich zur Sache spricht. Das ist eine andere Debatte. Aber am Ende des, Wortes, des, Beitrags, na ja, gut, des Beitrags ist gesagt worden, die Menschen dann zur Schlachtbank führen. Das würde ich gerne noch einmal, da würde ich gerne noch einmal im Ältestenrat einen Blick drauf werfen. Bitte. Ja, im Ältestenrat können wir auf alles einen Blick werfen. Das kann mir ja auch kein Problem. Machen wir gern. So, jetzt habe ich aber zu dem Punkt keine Wortmeldung mehr. Keine Wortmeldung mehr. So, dann stelle ich fest, war die erste Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den ULA. Da sind wir uns wieder alle einig hier im ganzen Haus.